ist wenn man also die was ich jetzt gerade angemacht habe mit einer Alexa die Zwiebelle und die Mutter, mit dem Zappen ähm, ja anmacht ne also ja